Hey hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge TV und heute ja mal ein kleiner Gedankenimpuls bzw. ein Tipp ja für deinen Start im Network Marketing und du solltest nur mit dem richtigen Unternehmen, mit den richtigen Leuten in diesem Unternehmen zusammenarbeiten und warum, das möchte ich dir in der heutigen Folge äh, erklären äh, bzw. ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, weil wenn ähm, du das nicht tust, dann hast du äh, unter Umständen das Problem, dass du ja stattest, ja und dann irgendwann feststellst, oh, es ist nicht das, ähm, was du dir zu Beginn vorgestellt hast und dementsprechend musst du dann wieder von neuem anfangen und hast dann somit viel Zeit, ja vielleicht auch viel Geld. Ja, und viel persönlichen Einsatz in eine Sache investiert und muss dann eben wieder von neuem beginnen. Wie ist es denn normalerweise? Ja? Normalerweise werden Menschen zu einer Veranstaltung eingeladen, ähm, sie gehen dort mit hin, weil sie der Person, die sie eingeladen hat, vertrauen, weil sie vielleicht den Sponsor kennen, also die Person, die sie dann letzten Endes ja, in das Unternehmen gebracht hat, oder ja, weil sie einfach dieser Person eben vertrauen. Und dann wird selten hinterfragt, okay, was ist es eigentlich konkret für ein Unternehmen, wie arbeitet das Unternehmen, ja? das heißt, man steigt eigentlich in diese Branche ein, ohne ja, ja, gewisse Dinge einfach für sich zu hinterfragen oder zu klären. Und deswegen möchte ich heute einfach nur ein paar Gedanken zu diesem Thema ja, mit dir teilen, an denen du dich orientieren kannst, wenn du jetzt gerade ja vielleicht am Anfang stehst und nicht so recht weißt, ob das Unternehmen ja etwas für dich ist. Dieses Video wird auch keine äh, Vollständigkeit haben. Es gibt viele ähm, Gründe oder Punkte, die du abchecken kannst. Ähm, deswegen würde ich auch euch bitten, oder ich würde mich auch freuen, ja, wenn ihr das Video seht, einfach die Kommentarfunktion nutzen und eurer Meinung nach die Punkte, die noch wichtig sind, einfach mit ergänzen, sodass wir hier aus dieser ja, Folge den maximalen Mehrwert ja, für alle anderen kreieren. Okay, aber jetzt lange genug geblabbert, kommen wir einfach zu den drei Gedanken, die ich dir damit auf den Weg geben möchte. Der Gedanke Nummer eins ist, schau dir an, ob es ein Schulungssystem gibt. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, das Unternehmen, das ist schon am Markt, das Unternehmen hat schon die ersten Erfolge zu verzeichnen, hat schon einige Hürden genommen, ist in gewisser Weise etabliert. Und ähm, ja, und diese Ding die hat gute Produkte, das setze ich jetzt alles einfach mal als gegeben voraus. Dann solltest du für dich einfach schauen, okay, gibt es ein Schulungssystem? Weil gerade am Anfang, wenn du ja im Network Marketing startest, ähm, die meisten, die im Network Marketing starten, haben ja keine Erfahrung im Bereich Marketing, ja, sondern kommen aus entweder irgendwelchen anderen Branchen oder aus dem Angestelltenverhältnis. Und da ist das ganze Thema Marketing in der Regel ja ein neues Thema. Und deswegen brauchst du am Anfang hier ja die richtige Ausbildung, um ja, erfolgreich auch starten zu können. Und da musst du einfach schauen, dass es. Ein, ein Schulungssystem gibt, was auch funktioniert. Also Gedanke Nummer 1 zu dem Thema, schau, dass es ein Schulungssystem gibt. Gedanke Nummer 2 zu diesem Thema, ähm, wenn du schau dir den Sponsor an, ja, schau dir an, bekommst du bei ihm die nötige Unterstützung, aber das ist nicht das einzige Kriterium, schau dir auch die Upline und die Downline an, ja, hast du für dich mehrere Anlaufstellen, wo du ja deine Fragen stellen kannst, ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, gerade am Anfang solltest du, ja, ähm, genügend Menschen um Rat fragen können und der dritte Punkt ist dann, dass du dir die Arbeitsweise anschaust, wie wird gearbeitet, ja, lass dir das erklären, wie kommst du zu neuen Kunden, wie ist der, der Weg in deiner, in deiner Organisation, also in deiner Upline, in deiner Downline, in dem Unternehmen, wie werden dort Kunden gewonnen, wie werden dort neue Partner rekrutiert und dann schau einfach, fühl da einfach auch in dich rein, ist das ein Weg, ja, der, der, der in etwa mit deinen Vorstellungen übereinstimmt, weil, Letzten Endes gibt es zwei Dinge, die im Network Marketing ausschlaggebend sind für deinen Erfolg. Das ist das Verkaufen und das Rekrutieren. Ja? Verkaufen, Sponsern, Verkaufen, Sponsern. Das sind diese Dinge, die dir letzten Endes den Erfolg ja, und dann schlussendlich auch das Geld in dein Business bringen. Und da musst du einfach über Wege verfügen, Mittel, Möglichkeiten, dass du dir das so gestalten kannst, dass es für dich erfolgreich ist, aber auch duplizierbar. Und deswegen solltest du dir halt gut anschauen, stimmt die Arbeitsweise ähm, der, der, der, der Struktur, stimmt die Arbeitsweise der Organisation, des Unternehmens ja, in etwa mit deinen Vorstellungen überein. Das muss nicht immer 100% passen, aber dass es zu einem großen Teil einfach ja, für dich eine runde Sache gibt, dass du ja für dich einfach... Ähm, ja, ein gutes Gefühl bei der Sache hast. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, drei Anregungen, Resü zieh zum Schluss ein Resümee, schau einfach, okay, ist das alles rund für mich, passen die Produkte, kann ich mich dafür motivieren, würde ich die Produkte selber nutzen, ähm, ist das Unternehmen ähm, etabliert, stimmt das Ausbildungssystem, habe ich genügend Anlaufstellen und dann soll da einem erfolgreichen Start dann auch nichts mehr im Wege stehen. Wie schon gesagt, das Ganze hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr ja eure... Ähm Merkmale, eure Tipps noch in die Kommentare mit dazu schreibt, damit wir das Ganze hier einfach ja, noch kompakter machen. Ich freue mich auch über Anregungen und wenn das Ganze für dich hilfreich war, wenn diese Impulse hier für dich hilfreich sind, dann freue ich mich, ja, wenn du ja, mir dementsprechend Kommentar hinterlässt, einen Daumen hoch, gibst das Ganze mit deinem Netzwerk, teilst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.